Egal, sogar das Intro. Das Intro skärt mich schon. Was ist das? <lacht> wieso, wieso mache ich das? Viel allein. Stimmt, man kann das zu zweit spielen, glaube ich. Neue Story. Der, wo bin ich? Oh, die Soldaten werden aufs Schiff geladen. Oh ja. hm. wenn, wenn da jetzt gleich jemand rauskommt. Ich weiß gar nicht, wie alt das Spiel ist. Ich glaube, da gibt es aber auch schon Nachfolger von. Horror oh, okay, so Games like eigentlich gar nichts für mich so. Ich. Ne. Doppelklang. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Okay. Hey! Immer schön langsam. <lacht> Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. <lacht> Kann ich kämpfen? Hey. Gib mal ein Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Alter, oh du kannst das auswählen. Werde ich reich. Was wird aus meinem Sohn? Also, ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird er. Äh, wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Keine Ahnung. Äh, Bambus. <lacht> ich weiß nicht, was er sagt. Oh, ein Fisch. Das sieht aus wie ein Fisch. Das ist doch ein Fisch. Wieso war er so erschrocken davon? Ich weiß nicht, was er sagt. Was? was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Nino ja, die der ist schon creepy genug, Alter. Kommt auf Deckel. ich probiere es mal. Was passiert da jetzt? Was soll ich einfach nur schlagen oder was? Nice. Ich bin gerade ein bisschen confused. Ah, jetzt läuft der Timer runter. Geht jetzt wahrscheinlich noch schneller. Ah. Aha. Nice. Okay, das ist. Ja, ich verstehe nichts. Nice. Einfach Boxer jetzt. Scheiße. Oh damn. Das ist groß. Ab in die Nummer 2. Was ist das? Ich habe halt überhaupt keine Ahnung, was hier abgeht. Oh, da ist ein Totenkopf drauf. Ich weiß immer noch nicht, was, also, nee, mal, mein Mikro ein bisschen weiter weg, nicht, dass ich hier noch irgendwas kaputt mache. Irgendwas sind das für Sounds. Damit passiert noch irgendwas, ich sag's euch. Sie mich <lacht> rum. What the fuck? Was? Soweit ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut sturzbetrunken. Er kommt auf die Krankenstation. Schmeißt den anderen ins Loch und lasst ihn da. Was? Was passiert hier? Ich bin mega confused. Jo. Ach ja, natürlich. Genau. Oh Gott. Was ist da drin? Irgendwas, was äh, äh, giftig ist anscheinend. Oh, nee. Oh, nee. Wieso? Ein, äh, äh, ach, das, sind, das ist der, der jetzt auf der Krankenstation ist, ne? Oh lol. kann ich laufen? Oh, ich kann mich umdrehen. Ein Bild, wahrscheinlich von mir. Oder mein Sohn? Ja. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Oh Gott. Was zum Teufel? What the fuck? Ein Schlüssel. Oh, für das Schloss da hinten. Die Frage ist bloß, ob ich da reingehen will. Der sieht nicht... Also, nee, der lebt nicht mehr. Will ich doch reingehen? Das ist jetzt die Frage. Muss ich ja wohl, es gibt keinen anderen Ausweg. Hä, hey, vor allem, wieso? Wieso ist die Krankenstation von innen abgeschlossen? Hier ist auch noch. Nee, ich muss anscheinend darüber. Die Krankenstation war von innen mit einem Schloss abgeschlossen. Wahrscheinlich von dem Typen, der da im Schrank war, aber wie ist der. Okay, jetzt bin ich wirklich sehr confused. Oh, nee. Hallo, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört. Und Schüsse. Ich auch. Und da war äh, eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Los raus hier! Na klar, stimmt hier was nicht. What the hell? Äh, Mann, hab ich jetzt einen Kollegen. Oh oh. Der Gang sagt schon. Da sind Jesus. Äh, S. Oh. Was soll ich immer drücken, wenn... Ist das nicht der... Der gehört doch zu uns, oder nicht? What the hell? Was war das? <lacht> das Wieso wie so mache ich das? Ich denke mal, das wird noch schlimmer. Was war das? Oh Gott, hier, sind, hier ist dieses giftige Zeug am Boden. Oh! Scheiße, Mann! wie Du sagst das? Totale Scheiße. <lacht> da ist irgendwas hinter. Nein, ich, ich guck dann. What the? Okay, der wurde durchlöchert. Alter, nee, ich, ich krieg das nicht hin. Ich brauch so ein Pulsarmband. Verdammt, noch eine Leiche. Oh oh. Hat's erwischt. Oh, verdammt, Buckley. Äh, der sieht. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Das Ach. sieht doch nicht aus, als wäre da irgendwas. Oh Gott. Bitte steh nicht auf, bitte steh nicht auf, bitte steh nicht auf. Oh. Die Perspektive gefällt mir gar nicht. Ich folge einfach also, dem. Also. Geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? <lacht> du siehst echt beschissen aus, Chuck bin ich der einzige... Von da links kommt oh, jetzt c jemand. Mann. Beste Gesellschaft. Gehen wir hoch an Deck. Ja. Ey. Hey, Chuck? Hast du den Jungen da gesehen? Er ist weg. Uh, Doch nicht. Nee? Bist du okay? Ich geh da nicht hin. Charlie, komm mal her. Bitte nicht. Oh. Der Fuck. Oh, Messer. <lacht> Und eine Tommy gun. Da ist doch gleich safe irgendwas. Oh nee. War das? Wie ist überall dieses giftige Zeug? Hey, komm her. Oh, nö, jetzt ist er weg. Das ist doch der. Oh Gott, nein! Charlie! Das kann nicht Bitte, Leute. Hm? Huh? Um. Ähm. Moment, der hat Messer in der Hand. Bitte schieß. Schieß. Ich hab nichts getroffen? Are you serious? What the actual fuck is this? Was passiert hier? Ich bin mega confused. Und das war nur das Intro vom Spiel. Unser, unser, also. Be -Day. Be -Day. Irgendjemand da? Hallo, hört mich da draußen jemand? Ach, komm schon, komm schon, verdammt! Ich bin ich bin confused. Was soll das? Oh ne. WTF? Leute, please, please help!